vogelsang ist ein historischer Ort von internationaler Bedeutung, mitten im Nationalpark Eifel. Die Anlage wurde 1934 von den Nationalsozialisten zur Schulung ihrer zukünftigen politischen Führungskräfte eingerichtet. Von 1946 bis 2005 war sie das Zentrum einer zunächst britischen, dann belgischen Truppenübungsplatzes. Heute werdet ihr viel über diesen Ort erfahren. Mein Name ist Random Life und ich betreibe hier auf YouTube den Kanal Schlachtfeldbewegung. Natürlich wurde hier auf der NS-Ordensburg in Vogelsang nicht nur die Ideologie geschult. Nein, die Menschen sollten sich auch körperlich betätigen. Und dafür gab es neben dem großen Sportplatz, wo auch ähm, Wettkämpfe ausgetragen wurden, diesen Sportplatz, wo man dann entsprechend auch privat in seiner Freizeit spielen konnte. Nochmal herzlich willkommen auf meinem Kanal Schlachtfeldbegehung. In dieser Dokumentation stelle ich euch die NS Ordensburg-Vogesang vor. Starten werden wir am Eingangs- und Wachbereich und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung bei diesem Video. Diese Säulen wurden nachträglich von den alliierten Besatzungsmächten eingebaut. Sie tragen nicht, sie sind rein für die dekorativen Zwecke eingebaut worden. Hier sehen wir den ehemaligen Innenhof. Es gab eine Einfahrt und eine Ausfahrt und hier konnten die Autos entsprechend repariert und gewartet werden. Das Interessante an der ns Ortsburg: hier kann man wirklich noch viele Dinge aus der damaligen Zeit erkennen. Zum Beispiel hier das originale Tor, welches aus massivem Holz besteht und hinter uns befindet sich der Innenhof, wo Fahrzeuge repariert und gewartet wurden. Und ein ganz besonderes Highlight möchte ich euch einmal zeigen. Wir können hier noch Einschussspuren erkennen und da oben sehen wir auch noch ein paar. Von wo oder von was genau die stammen, das lässt sich heute natürlich nicht mehr rekonstruieren. Das ehemalige Truppenkino aus den 1950er Jahren wurde von den belgischen Truppen erbaut. Es verfügt über einen imposanten Saal aus der Zeit der großen Lichtspielhäuser. Seit der Neueröffnung ist das Kino ein attraktiver Veranstaltungsort und Schauplatz zahlreicher Events. Leider ist das Kino für öffentliche Besucher nicht geöffnet, sodass man es nur im Rahmen einer Führung oder Veranstaltung besichtigen kann. Wir befinden uns jetzt hier am alten Kino, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass die Soldaten in ihrer Freizeit auch unterhalten werden wollten und das ging hier super in diesem alten Kino. NS Ordensburg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Jahre 2005 im Wesentlichen durch die belgischen Streitkräfte als Kaserne und Truppenübungsplatz genutzt. Das ehemalige Kasernengebäude Van Doren, welches wir hier sehen, steht in der direkten Verbindungsachse zwischen dem Eingangs- und Wachbereich sowie den neuen Gebäuden des Forum Vogelsang IP. Vor uns befindet sich die sogenannte Burgschenke. Die Burgschenke wurde als dritter Flügel des zentralen Baukomplexes errichtet. Sie besteht aus einem Hauptgeschoss, in dem sich ein Speisesaal, eine Kaminhalle, eine Galerie und einige Nebenräume befinden. Außerdem gibt es im Untergeschoss eine Kegelbahn sowie Sanitär- und Vorratsräume. Die Burgschenke ist das einzig nationalsozialistische Bauwerk Vogelsangs, das außen wie innen weitgehend im Originalzustand erhalten ist. Unübersehbar auch hier die architektonische Anlehnung an mittelalterliche Burgen. Der obere Innenraum ist im Rahmen von Rundgängen zu besichtigen. In der Burgschenke konnten bis zu 500 Personen Platz nehmen und bewertet werden. Und es gibt auch einen Kamin, der hat heute noch ein Relief und zeugt von der nationalsozialistischen Denkkultur. Und dieses Bauwerk wurde mit Grauwacke ausgekleidet und unterstreicht nochmal das Monumentalische, den Gesamteindruck. Insgesamt war der Komplex für 1.000 Menschen ausgelegt, davon 500 Angestellte und 500 Gäste. Das Areal ist ca. 100 Hektar groß und die Gesamtnutzfläche liegt bei ca. 70.000 Quadratmetern. Auf der Treppe kann man bei genauer Betrachtung noch heute erkennen, dass die einzelnen Stufen aufgrund der Beanspruchung ausgetreten sind. Unterhalb der Burgschenke hat man damals wie heute einen hervorragenden Blick über die Talsperre und die Höhenzüge des Nationalparks Eifel. Seit dem 1. Januar 2006 ist die Anlage wieder der Öffentlichkeit zugänglich nachdem die militärische Nutzung aufgegeben wurde. Derzeit befindet sich die Anlage Vogelsang noch im Besitz des Bundes, soll aber mit Unterstützung der Landesregierung NRW auf den Kreis Ostkirchen übergehen. Am 11. September 2016 wurde im Gedenkort die Dauerausstellung Bestimmung Herr Mensch eröffnet. Die Angebote für die Führungen und die Informationen über die Ausstellung kann man immer aktuell auf der Webseite nachlesen. Wir befinden uns jetzt hier am Sonnenwellenplatz und in der damaligen Zeit wurde ein 6 Meter hoher Betonklotz errichtet. Und an diesem Betonklotz hatte man eine 6 Meter hohe Statue installiert, einen Herrenmensch umgekleidet mit, mit einer Fackel in der Hand. Und wenn man genau hinschaut, hat man die Möglichkeit, Einschussspuren insbesondere im Genital- und im Gesichtsbereich zu erkennen. Die Alliierten hatten nach dem Zweiten Weltkrieg hier auf diesen Herrenmensch geschossen, um ihre Energie abzubauen. Der Fackelträger am Sonnenwendenplatz ist eine muskulöse Gestalt. Dieser wurde im Sinne der NS-Ideologie dem arischen Herrenmenschen nachempfunden. Die Inschrift auf der Reliefplatte lautet Ihr seid die Fackelträger der Nation. Ihr tragt das Licht des Geistes voran in Kampfe für Adolf Hitler. Laut Berichten zufolge hat Adolf Hitler im Jahre 1937 auf eigene Initiative Einfluss auf die Architektur geübt. Hinter mir befindet sich der zentrale Sportplatz. Hier wurden in der damaligen Zeit Wettbewerbe und Turniere ausgeführt. Am 24. April 1936 wurden drei Ordensburgen in einem Festakt an Adolf Hitler übergeben. Wenig später rückten die ersten 500 NS-Junker auf Vogelsang ein. Die Lehrgangsteilnehmer kamen aus ganz Deutschland und waren handverlesen. Die meisten waren Mitte 20. Die Bewerber mussten neben körperlicher Gesundheit und einem Abstammungsnachweis auch verheiratet sein. Die schulischen Leistungen dagegen interessierten überhaupt nicht. Den Bewerbern war versprochen worden, dass sie nach dem Abschluss der Ausbildung jedes Regierungs- und Verwaltungsamt in Deutschland bekleiden konnten. Der Stundenplan sah vor, ab 6 Uhr Frühsport, 7 Uhr zum Fahnenappell, von 8 bis 10 Uhr Arbeitsgemeinschaften, von 10 bis 12 Uhr Vorträge im großen Hörsaal durch Gast oder Hauptlehrer, nachmittags dann Sport, von 17 bis 18.30 Uhr Arbeitsgemeinschaften, 22 Uhr dann der Zapfenstreich. In den Hauptvorlesungen zu den Themen Rassenkunde und Geopolitik wurden die Junker mit aggressiven außenpolitischen und rassistischen Thesen indoktriniert. Das, meine lieben Zuschauer, war der erste Teil der Dokumentation über die NS-Ordensburg-Vogelsang. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Unterhaltung und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Euer Random Life.